Was machen wir denn jetzt hier oben? Bei der Statue? Oh, die Musik! File selects! So riesig auf einmal! In der Hand waren sie viel kleiner. Ha, die versuchen die noch zusammen zu puzzeln. Gebieter, ich bete für dich! Das letzte Ziel unserer Reise. Wir müssen den Todbringer nun besiegen. Richtig. Oh nein. Was passiert denn da? Wir sinken? Nach unten? Unter den Wolken? Wo werden wir landen? Was geht denn jetzt ab? Oh! Direkt zum Bosskampf? Machen wir einfach Platz. Ist das direkt hier drunter? Sind die Felder? Sind die wirklich unter? Oh oh oh. Camera Shake. Scheint denn alles so friedlich? Haben wir es wirklich schon geschafft? Das kann ich nur schwer glauben. Oh, passt perfekt hinein. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Insel der Göttin, ein Teil des Wolkenhorts, ist zum Erdland zurückgekehrt. Gleichzeitig kann ich die Vernichtung des Todbringers bestätigen. Dein Wunsch an das Triforce wurde erhört, Gebieter. Wir haben es geschafft? Kein Kampf? Ich vermute, dass Zelda erwachen wird, nun um da das Siegel, das sie durch ihren Schlaf gestärkt hat, seinen Zweck erfüllt hat. Das ist doch wunderbar! Gebieter, ich empfehle mit Nachdruck, dass du dich schnellstmöglich in den Tempel begibst. Auf jeden! Ja! Zelda, ich hab's geschafft! Ich hab meinen Wunsch geäußert! Den Todbringer vernichtet! Und kannst du wieder aus deiner Bubble rauskommen? Wir, wir können wieder uns unterhalten. Ich habe die Welt gerettet. Ich kann es gar nicht glauben. Die warten schon auf mich. Sind auch stolz auf mich. Ja, es ist soweit. Dank für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Und nun wartet das Zeitportal auf uns. Oder? Oh, müssen wir gar nicht. Die Tür vorne öffnet sich. Da, wo Zelda all die Jahre eingesperrt war. Da kommt sie nun raus. Endlich habe ich sie befreit. Endlich ist es vorbei. Ich habe es geschafft, Zelda. Zelda, alles okay? Na gut, sie ist wahrscheinlich sehr erschöpft. Ist schon gut, Zelda, ist schon gut. Du hast dein Versprechen gehalten, Mike. Natürlich habe ich das. Ich hab's geschafft, eine Kanone zu machen. Oh, Zelda. Ich hab dich so vermisst. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Doch kein Friede, freuer Eierkuchen. Kirahim, <lacht> du bist immer noch nicht weg. Du Törichter Narr! Die wiedergeborene Göttin gehört zu mir. Oh nein. Was habe ich getan? Ich habe die total vergessen. Du magst den Dämonenkönig jetzt besiegt haben, aber ich werde mit der Kleine in die Vergangenheit reisen und ihn zurückbringen. Du hast meine Pläne zum letzten Mal gestört. Wag es dich! Komm, fight me! Jetzt sofort! Es wäre äußerst unschön, wenn du mich wieder mit deiner Anwesenheit belästigen würdest. Ich habe weder die Zeit, noch die Geduld, mich weiter mit dir herumzuschlagen. Was zum? Oh. Ah, der Schlag war zu stark. Ah, geh mir aus dem Weg. Du Du verletzt meinen Sinn für Ästhetik. Oh, du kannst es fangen, so mit meinen Freunden umzugehen. Lach du nur. Ich verfolge dich. Es ist hier nicht vorbei. Hier kann ich nichts mehr für den Dämonenkönig tun, ihn nicht mehr befreien. Diese Zeit interessiert mich nicht mehr. Aber in der Vergangenheit kann ich ihn mit der göttlichen Kraft der Kleinen hier zurückbringen. Und Zelda aus in den Todbringer zurückzubringen. Was ist nur sein Problem? Naja. Erstmal muss abgespeichert werden. Das war jetzt einiges an Story. Aber junge, junge, junge. Jetzt geht's wirklich richtig, richtig die Sau ab. Aber ich bin ready dafür. Nein, das kann nicht sein, wo wir Zelda gerade wieder hatten. Mike darf auf keinen Fall den Todbringer in der Vergangenheit befreien. Schnell, öffne das Hyperteil und folge ihm. Okay. Schnapp ihn dir, Mike, für Zelda! Okay, ihr habt recht. Rein da! Ich muss ihn mir schnappen, bevor es zu spät ist. Und er das Böse wieder erwacht. Der Todbringer darf nicht zurückgebracht werden. Auf keinen Fall. Wo ist Impa? Ist sie hier? Impo! Ah, Mike. Die Reim hat mich erwischt. Sag dich nicht um mich. Du musst ihn aufhalten. Er ist durch dieses Haupttor geflohen. Noch ist es offen. Schnell! Okay, du hast recht, du hast recht. Schnell! Hindurch! haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt wird Zeit für den Endboss. Er ist wohl viel stärker geworden. Macht hier überall Zäune dran. Was soll denn das? Hä? Teleportiert sich hin und her. Und tanzt. Als wäre er Rumpelstilzchen. Ist ein Ritual, oder was? <lacht> Zelda, nein! Das kann doch nicht wirklich passieren, oder? Wieso rennen wir nicht schon mal nach vorne? Ich muss das Siegel brechen, dann kehrt der Dämonenkönig zurück. Haltet mir bis dahin diesen elenden Wurm vom Leib, meine Diener. Es ist mir gleich, wenn keiner von euch übrig bleibt. Verschafft mir nur genug Zeit, egal wie, und jetzt los! Von ihm kommen also die Bockblins. Wundert mich eigentlich nicht. Der Sturm zieht auf. Es ist soweit. Ihr wollt einen Krieg? Ihr bekommt einen Krieg! Ha! Das ist so dunkel hier? Ihr seid One-Shot! Down! Ich muss sie hier, solange es geht, ignorieren. Sie sind nur dafür da, um mir die Leben wegzunehmen. Ich muss vorbeirennen. Oh, verdammt, jetzt geht's nicht mehr. Ha! Ha! Oh nein. Aua! Aua! Aua! Denk mal, Aua! Verdammt! Ich zu leicht treffen. Die Zeit rennt. Und nun? Kämpfen? Oh, kämpfen. Ich kämpfe gegen euch alle, wenn es sein muss. Aber Kein Problem. Ah, so viele von denen. Ob ich das hinkriege? Ich muss es hinkriegen. Für Zelda. Verschwindet. Ha! Ah. Das Tor muss endlich... Ist das Tor? Heißt schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Jetzt konnte sie auch noch mit Bomben an mich ran. Was zum Teufel? Aber sie wissen zum Glück nicht wirklich, wie die Bomben funktionieren. Deshalb kann ich größtenteils einfach davonrennen. Wunderbar. Hier, ja, leider nicht. Das musste mal passieren. Oh, das Herz. Egal. Nee, ähm. Was wird das denn hier für eine. für eine Show? Gegen die komme ich doch gar nicht an. Aua, ich bin gecornert. Nein, das kann so nicht enden. Ich akzeptiere nicht, dass es so endet. Es wird nicht so enden. Nein, nein, nein, nein. Das ist so viel auf einmal. Ich muss schnell möglichst. Ah, zu Zelda. Verdammt. Herzen, Herzen, Herzen, Herzen. Ah. Ah. Ja. Ah, ich kann mein Schild nicht benutzen. Wir sind so viel auf einmal. Jetzt habe ich mein Schild benutzt. Verreck! Ich muss zu Zelda! Keine Zeit für euch mit Spielchen! Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell! Oh, jetzt kommen auch noch Bogenschützen dazu! Natürlich kommen die. Mir geht aber einiges ab. Aber ich bin vorbei. Wie viele Schurken hat der Bitte? Das ist doch unmenschlich! Vielleicht ist das auch unmenschlich. Wie auch immer. Weg hier! Noch mehr Bomben, Minis Nein! Weg! Oh nein, ich bin geconnert! Okay, zum Glück hat die Bombe nicht mehr getroffen. Was jetzt? aber Bist du der Anführer von denen? ey äh, wie unfair! Er rennt weg! Der ist trainiert! Das, der, der ist trainiert, der dasht. Dasht zu mir hin. Der ist viel krasser als die anderen. Trotzdem ist er down. Nicht, doch nicht. Er ist nur weggerannt. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Jetzt ist er down. Herz. Oh, weiter, weiter, weiter, weiter. Ah, oh, Herz. Egal. Weiter, immer weiter. Verdammt, er hat schon so viel Zeit gehabt, um Zelda wieder für sich zu benutzen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Du Alter, das ist ja wirklich wie so ein Krieg. Eine ganze Armee hat er hier. Schon Respekt, dass er so eine große Armee hat. Ey, ich will doch mitkämpfen. Was macht die denn jetzt hier? Verschwindet! Ah. Das sieht nicht gut aus für uns, Leute. Es sieht leider sehr schlecht aus. Okay. geht is down. Skill is down. Ich kann weiter. Egal. Einfach weiter. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Oh, es sind so viele Gegner. Das kann nicht sein. Wie kann das nur möglich sein, dass so viele verdammte Gegner ist. Jesus! Wir sind da! Ah. Fight me! Hätte ich speichern können? Warte, hätte ich speichern können? Oh Gott, sorry, ich hätte speichern können, glaube ich, hinter mir! Jetzt riskiere ich nur mein Leben, um alles neu zu machen. Bin ich hier in einem freaking Mario Maker Level vom und Timmy oder was? Einfach ein Enemy-Spamming! Ich habe keine Ahnung, wie man Gegner richtig benutzt. Ja, ich hätte, mich, ich hätte speichern können. I'm so sorry. Ich habe es nicht gecheckt. Ich dachte, ich muss das so schnell machen. Kirahim. Okay, du bist zu früh dran. Ja, besser ist es. Ein Stümper wie du, weißt, das natürlich nicht. Aber so ein Ritual braucht seine Zeit. Warum kannst du nicht einfach Geduld haben und abwarten? Du ungeduldiger Bengel, du machst alles kaputt. Das ist mein Moment des Ruhmes. Jetzt hast du es geschafft. Du hast sie wirklich wütend gemacht. Ja, mich auch. Zelda. Nun mache ich ernst. Ich werde kein drittes Mal gegen einen Menschen verlieren. Oh Gott, ich hätte definitiv speichern sollen. Ich hab's nicht gesehen! Jetzt ist Schluss! Jetzt kriegen die Dame auf oder was? Oh oh. Wir erheben uns. Dritter Kampf gegen Girahim. Genauso wie wir dreimal gegen den Todbringer kämpfen mussten. Was zum, ich habe dich schon bei unserem ersten Treffen für Wenn man nett zu euch Menschen ist, werdet ihr nur frisch. Ich als Diener des mächtigen Dämonenkönigs verdiene auch etwas Respekt. Trotzdem habe ich mir dir Finger stets ehrlich gezeigt. Und du hast das einfach ausgenutzt. Immer und immer wieder. Von einer lächerlichen Kreatur wie dir, so gedehnwittig zu werden, ist eine Schwerte sie mir unwürdig. Warte erst wie Pfeil für den Todbringer? Das macht alles mehr Sinn. Du verdienst die schlimmste aller Trafen. Die Verbannung in einen belodenlosen Abgrund ewiger Qual. Mit, aller, mit meiner übermächtigen Kraft werde ich dir unbarmherzig zusetzen, dich in die Enge treiben und dann in die Tiefe stürzen. Ich schicke dich in die Hölle. Der Dämonenkönig wird dich dort verschlingen. Du möchtest mich zur Hölle bringen? Ich bring dich zur Hölle, Dunkelfürst Girahim. Schaut ihn euch an. Einfach das Metal-Power-Up. Was zum? Was ist das denn für ein Boxing-Kampf? Ein box muss runterschubsen. Ja, muss ich. Hoppam. Immer weiter unten. Bam nochmal. Nee, okay. Das ist ein richtig cooler Kampf. Richtig episch. Was zum... Oh, nicht das schon wieder. Ey! Willst du mich runterschubsen? Ja, ich glaube schon. Okay, immer in die richtige Richtung. So zum Beispiel dann. Ja. Hab ich dich? Nein! Nein! Er steht da einfach rum. Ja, okay, kannst du nicht spawnen. Ich war doch nicht. Wie fühlt sich dabei? Hier rein, ha? Hä? Okay. Wieder seitlich. Und dann fällst du runter. verdammt. Ich geh nicht nach vorne. Verdammt. Man darf nicht so lange brauchen, aber ich brauche so lange zum Aufladen. Auch wenn Aufladen natürlich insgesamt schneller geht mittlerweile. So ein da weißt du das? Gehst mir auf die Nerven. Geh mir so richtig auf die Nerven, ne? Mach ich was falsch? Ey, was soll das? Jetzt habe ich ihn. Bam! Und jetzt. Ach, schade. Beim nächsten Mal mache ich von oben aus. tut mir leid, dass ich das gerade nicht hinbekommen habe. Oh, warum ist, warum ist das nicht größer? Komm, ab in Kampfposition. Perfekt. Immer das gleiche Prozedere bei dir. Gut, uh, doppelkampf. Doppel angegriffen. Nein. Was hast du vor? Was denkst du, wer du bist? Komm nicht zu nah. Er wird immer besser. Er weiß, wie er mich kontern kann. Wieso kommt denn immer näher? Du schubst mich weg! Was soll das? Was soll ich machen? Sollen wir nicht so nah kommen? Was soll ich machen dagegen? Nicht. Aua, verdammt! Komm, oh, jetzt geht es endlich! Nach vorne! Was mache ich denn dagegen? Ich kann, ich kann ihn nicht abblocken. Ich verstehe es einfach nicht. Aber immer weiter versuchen? Nein, ich habe doch abgeblockt. Ich schwöre euch, ich habe abgeblockt. Was mache ich falsch? Oh, das war gut! Oh! Ja! Runter mit dir! Yes! Vorbei jetzt mit deinem Spielchen. Gib es auf. Gib mir selber zurück. Was? Oh no. So ein Ding wieder. Boah, wie viel Damage. Ich muss ihn in sein Herz treffen, so oder? Ja, in sein Herz! Okay, immer in Bewegung bleiben, wenn er das macht. Immer in Bewegung bleiben. Ich wollte blocken. Ich wollte ihn ran und dann blocken. Ich blocke immer meinem falschen Zeitpunkt. Ich muss das Timing noch auswendig lernen. Gedrückt. Ich schwöre euch, ich hab's gedrückt. Oder geht das nicht? Jetzt! Bam! Zwei Treffer sogar. Oh, nicht der Kack schon wieder. verdammt Okay, das kann ich sogar ablocken, alles. Na komm. Zack, zack! Komm, schieß doch! Nein! Manche drauf und mich immer! Scheiß! Yes. Diese befluchte Weg! Okay, sorry, ich muss heilen. Okay. Wieso? Wieso? Länger warten? Dass du mich gebockt hast? Ich verstehe es nicht, oder muss ich aufgeladen haben? Hä? Ich verstehe es nicht. Da blockt sich halt selber damit die ganze Zeit. Ich krieg ihn da nicht. Ach, ich kann sein Schwert kaputt machen. Oh, jetzt hat er es auch rausgefunden, dass ich es rausgefunden habe. Komm, mach. Er Halt sein Schwert dann mal wieder. Ich muss es schon einmal richtig machen. Das ist so ekelhaft, ne? Dieser Dude ist so ekelhaft. Tschüss. Ah. Yes. Und jetzt rein da. Nur einmal? Nein. So close. Ich muss es direkt hinbekommen. Ich muss, ich muss raten, in welche Richtung er das macht. Ich muss es raten. Hab ich Zeit? Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss raten einfach. Was hat man jetzt hier. Ja, aber nicht zu da an der Wand oder was? BAM! Get down! Epischer Kampf, aber gibt's so, es ist vorbei. Das kann nicht sein. Von einem Menschen geschlagen. Warum habe ich wieder verloren? Wie ist das möglich? Wer bist du? Das weißt du bereits. <lacht> das freut ich nicht zu so früh. Denn während ein kleinen Ge Geplänkelt habe ich das Ritual fortgesetzt. Ja. Denn im wird der Göttin ihre Seele entreißen und durch ihre Kraft irgendwie zurückkehren. What? Nicht dein Ernst! Das kann nicht sein! Oh doch, es ist so. Der Verbannte ist wieder zurück. Das ist in einem sehr schlechten Zeitpunkt. Darf ich abspeichern? Zelda! Verdammt! Das sagt die ganze Lebensenergie von Zelda raus! Nein! Es ist vorbei. Die Welt wird an einem Gebiet ergraben. Der Typ ist doch irre. Der sieht ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Komm mein Gebieter. Ha? Ah, Bösewichte halt, ne? Nee, was? Was geht denn jetzt ab? Was zum? Er nimmt sein Schwert hinaus. Aber ich scheint so gefallen. Ja, er ist das Schwert. Böse Schwert. Ja, bist du ein Feit? Hm, hm. Du bist also der Kämpfer der Götten. Und... Wie erbärmlich. Um mich zu vernichten hast du dich zu einem Menschen gemacht. Was ist nur aus dir geworden, Heilia? Du warst einst nobel und tapfer. Zelda! Oh, ich hab sie! Ja! Danke, Bardo. Mike, ich kümmere mich um Zelda. Alles klar. Zumindest geht's dir gut. So, jetzt zu dir, Todbringer. Hm, du und dieser andere Mensch. Ihr wollt der Göttin also beistehen. Wie amüsant, die Menschen, die ich kannte, waren jämmerliche Gestalten, die vor Angst nur heulen und winseln konnten. Keiner von ihnen hat auch nur versucht, sich mir zu widersetzen. Sie haben sich nur hinter ihrer Göttin versteckt, diese Feiglinge. <lacht> Wirklich interessant, dass es nun ausgerechnet Menschen wagen, sich mir in den Weg zu stellen. So sei es denn. Wenn du den Mut wirklich aufbringst, kämpfen wir an einem Ort, an dem uns niemand stören kann. Okay. Mein, Gott, zu, so ich soll dir was vom Mütterchen ausrichten. Auch wenn dieser Kerl seine so Seele in sich aufgenommen hat, dauert die vollständige Verschmelzung noch einige Zeit. Wenn es also schafft, sie zu besiegen, voll die Verschmelzung abgeschlossen ist. Ich bitte dich! Du kannst es schaffen! Wenn jemand deine noch retten kann, dann du, Mike! Da hast du recht, Bardo. Da hast du vollkommen recht. Flieh, wenn dir dein Leben etwas bedeutet. Verbringe die wenigen Tage, bis die Welt endgültig meines in Verzweiflung und erwarte das Ende. Doch wenn du dein Leben als sinnlose Geste des Widerstands wegwerfen möchtest, dann werde ich auf dich warten. Damn. Jerem es wirklich geschafft. Den Todbringer wieder zu erwecken. Ich bitte dich, Mike. Na gut, jetzt haben wir halt Heilia einfach nur noch. Es ist einfach nur Heilia. Wir haben die Qual der Wahl. Wollen wir jetzt wirklich dort hinein unser Leben riskieren? Oder wollen wir einfach wieder die letzten paar Tage, die wir noch auf der Erde haben, benutzen, um zu leben? Nein, nein. Es gibt eine richtige Antwort hier. Es gibt nur eine richtige Antwort, und die Antwort wäre, wie sicherlich wisst, ihn jetzt zu bekämpfen.